Ich mache einen kleinen Vortrag über das NLP. NLP bedeutet, bedeutet neurolinguistisches Programmieren. Das steckt auch schon teilweise in den Wörtern. Deshalb möchte also NLP versucht, die Vorgänge im Gehirn mit Hilfe von Sprachen systematisch zu verändern. So. NLP ist quasi ein Überbegriff für verschiedene Werkzeuge. Was ist NLP? NLP ist eine Sammlung von Konzepten, Methoden und Kommunikationstechniken zu verändern psychischer Abläufe im Menschen. Hierzu bedient sich NLP bei der Gestaltung, Synchronse, Therapie sowie Kognit Kognitionswissenschaften. Bis jetzt hat keine Fragen, denke ich mal. <lacht> so. Äh, Gründer des Formats NLP war der Mathematiker Richard Bendler und der Linguistikdozent John Grinder. Die beiden Herren haben sich verschiedene Sachen angeguckt und haben gedacht, okay, was machen manche Menschen so besonders? Und haben sich an immer die, äh, geguckt, aha, von dem Herrn sind die Stärke rhetorisch, warum kann der Leute richtig überzeugen? Haben den anderen analysiert und haben dann versucht, äh, das runterzubrechen auf ein Modell. Da, dass man dann leicht verstehen kann. Also wie bei einer Programmiersprache, dass man dann ein gewisses Syntax hat. Und wenn man den Syntax dann irgendjemand gegeben hat, wo es sich mit der Materie nicht ausgekannt hat, und das genau danach gemacht hat, und, äh, und das gleiche Ergebnis dann rauskam, haben sie gesagt, super, jetzt haben wir ein schönes Werkzeug gefunden. Wo vielleicht verständlich war und wo, wo jeder damit arbeiten konnte. Und das, und da haben sie verschiedene Sachen dann im NLP erfasst. Dabei haben, hat, wurde bei NLP wurde verschiedene Sachen äh, aus anderen Bereichen halt, sagen wir so einverleibt. Die haben geguckt, was machen andere? Wunderbar, das gefällt uns auch, brechen wir bei uns auch runter. Nehmen dann vielleicht das anderes. So, ups, jetzt los. Zu weit, sorry. Okay. Dann die zentrale Grundannahme. Die Modelle von LP legen zugrunde, dass die Umwelt durch verschiedenste Wahrnehmungskanäle auf den Menschen wirkt und bei korrekter Reizung eine Reaktion stattfindet. Wenn man jemanden haut, sagt er, A, ouch. Oder wenn er irgendwas Besonderes sieht, ein Hund sieht einen Knochen, was kommt dann? Gleichzeitig kommt der Speichelfluss. Und bei Menschen ist es ähnlich. Wenn man Menschen beobachtet und es passiert gerade irgendetwas, dann ist eigentlich die das Resultat, was der Mensch dann macht, fast vorhersehbar, meistens. Das hat aber dann verschiedene Umgebungsvariablen, na klar. So. Um das etwas genauer zu spezialisieren, der Mensch, wahrscheinlich habt ihr schon mal davon gehört, hat verschiedene Wahrnehmungskanäle. Die Wahrnehmungskanäle, davon gibt es insgesamt fünf. Das eine ist visuell. Das ist dann das Sehen über das Auge, auditiv, hören, mit, mit den Ohren, <lacht> kinesthetisch fühlen. Fühlen ist einerseits klar mit den Händen und andererseits, na klar, auch die ganze Hautoberfläche. Beim äh, olfaktorisch, das Riechen ist dann über die Nase und das gustatorisch ist das Schmecken dann im Mund, über die Geschmacksknospen. Was das Ganze jetzt hat, auf sich hat, Tut sich gleich auf den nächsten Folien dann erschließen. Das sind jetzt gerade so die Basics, wo ich jetzt mit anfange. So. Gut, <lacht> habe ich vorhin schon leider etwas vorgegriffen. Wie gesagt, reproduzierbare Modelle haben sie erstellt. Hierzu haben sie Menschen studiert, die das besonders gut konnten. So. Moment mal, meine, irgendwie sind meine Folie durcheinander. <lacht> äh, gut, Augenzugangshinweise. Ich habe vorhin kurz erzählt, was es verschiedene Wahrnehmungskanäle gibt. Zu, zu einem von den Wahrnehmungskanälen ist ein kleines Auge. Und hier gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, Sachen wahrzunehmen und auch bei anderen Leuten zu sehen. Hier ja, habe ich ein kurzer Überblick gemacht über verschiedene Modelle, die ich kurz mal angeschaut habe. Das sind eigentlich so die, die bekanntesten und am äh, einfachsten zu erklären. Es gibt noch viele mehr Modelle, die dann teilweise viel komplexer sind. Ähm, über ver ver verschiedenste Modelle brauchen wir dann, um auch auf, den nächsten, auf das nächste Modell überzugehen. So. Was hat, hat na klar verschiedene Modelle für sich? Ich will na klar beim NLP eine massgeschneiderte Kommunikation haben, um dann mit dem Gegenüber richtig kommunizieren zu können. Um aber den Gegenüber mit dem richtig kommunizieren zu können, muss ich auch wissen, welche von den Kanälen, die ich ja vorhin erwähnt habe, das, äh, ich ansprechen muss. Und damit dann nicht weiß, aha, was für ein Typ von, von Mensch ist der und wie kann ich den am besten erreichen. So, dazu kann man dann die Sprache von, von dem Gegenüber äh, analysieren, wie er irgendwas betont, wie er irgendwas sagt, ähm, was für Eigenarten er hat, zum Beispiel Dialekt, wenn man den Dialekt teilweise dann kopiert, das ist dann später äh und leasen, ähm, kann man dann auch Sympathie und alles erzeugen, genauso gut kann man auch die Körpersprache kopieren. So, visuell. Es sieht so aus, das ist jetzt nicht kein Teufel oder sonst was. Ich wollte jetzt gerade Beispiel machen. Wenn man jemandem was erklärt und er darauf eine Antwort gibt, kann man aufgrund von den Augenbewegungen, das ist von den Menschen nicht groß zu beeinflussen, kann man dann schauen, woher holt er sich die Information. Teilweise ist zum Beispiel beim Pokerspieler, kann man als Beispiel, die haben ja recht oft Sonnenbrille auf. Warum? Weil wenn man sich irgendwas äh, erfindet oder sowas, macht dann machen dann die Augen eine gewisse Bewegung. Wenn man das nicht trainier, äh, trainiert hat, das wegzubekommen oder sowas, dann verraten die was über den Menschen und daraufhin kann man dann auch was heraus, herableiten. Und sagen, aha, ich sehe dann so aus, er hat sich jetzt gerade an was erinnert, war, war vielleicht dann äh, äh, eine schöne Erinnerung oder er hat sich jetzt gerade äh, sich irgendwas zusammengereimt, visuell du konstruiert. Zum Beispiel, wenn man eine mathematische Aufgabe gibt, dann sieht es so aus, dass dann die Augenbewegungen nach, nach rechts oben geht. Das heißt, der Mensch guckt dann nach rechts oben. Muss nicht unbedingt sein, nicht jedes Modell ist 100% Prozent perfekt. Ich ja. habe an der Stelle ein bisschen ein Problem, ja. äh, weil sie haben das versucht mit Studien zu bewegen und genau. hat nicht geklappt. Ja. Was hilft mir das? Also offensichtlich ist es ja nicht so. Also, es, also, das ich, ist ja, ich kann ja nicht sagen, ich, ich habe hier ein Modell genau. und das trifft aber nicht immer zu. <lacht> das ist ja das Sache mit, mit, mit den Studien. Die Frage ist immer wie, äh, bei den Studien, wer hat es bezahlt? Das ist einerseits. Und zweiterseits ist es ja so bei der, bei der Studie, ist es immer die Frage, auf was war der Schwerpunkt von der Studie? Weil meistens ist es dann vielleicht, das, was man rausliest aus einer Studie, ist ja dann auch wieder eine eigene Perspektive. Das heißt, jeder hat einen andere Blickwinkel. Und bei den Studien ist halt das Problem, weil, ob es jetzt genau eine Studie dazu gab, kann ich jetzt nicht sagen. Was ich jetzt halt. halt so euch zum Mitteln ist das was ich selbst beim bei äh, Kurs beigebracht bekommen habe okay. ja war, war nur die Zwischenfrage weil ist generell ähm, denke ich so, also was man vielleicht bei dem Thema einfach erwähnen sollte ähm, dass NLP gar nicht so unkritisch gesehen wird und es ja. wesentlich mehr ist wie nur so ein bisschen eine Sammlung von ein paar Gesprächstechniken und ähm, äh, man vielleicht sich dazu auch die Kritik ansehen sollte. in ja, NLP muss man dazu sagen, das habe ich auch viel gehört, ähm, von Hörn sagen, hat auch eine gewisse verbrannte Erde dann hinterlassen, teilweise früher im äh, Vertrieb, weil einfach äh, NLP ist auch etwas, man, kann manipulativ eingesetzt werden. Aber kann genauso gut eingesetzt werden, um nicht unbedingt manipulativ zu sein, sondern einfach um die Kommunikation zu verbessern mit anderen Leuten. Das ist wie fast alle Sachen. Man kann Gutes damit machen, man kann aber auch Schlechtes damit machen. Und dann ist auch die Frage, die Werkzeuge. Das eine Werkzeug liegt dem einen, das andere dem anderen. Die Sache ist aber auch die, bei Werkzeugen, man muss auch erstmal lernen, damit richtig umzugehen. Wenn man irgendwas über die Kommunikation macht, muss man dann erstmal auch etwas länger damit vielleicht trainieren, um auf die Feinheiten und die Nuancen dann auf der Sprache zu achten. Wenn man nicht auf die Nuancen achten kann oder sonst irgendwas und das nicht trainiert hat, dann hilft das nicht viel. Ich habe zum Beispiel jetzt halt auch noch ein bisschen Probleme mit der Augenbewegung, kriege ich auch nicht mit. Ich gucke dann eher auf, auf, auf die Kommunikation, die Stimmlage oder sowas und versuche bisschen auch den Dialekt zu kopieren bei gewissen Sachen. Das ist aber Sache. Das Gleiche ist, als ich beim NLP-Kurs ist, man macht auch recht viel, ist es ja Persönlichkeitsentwicklung, was NLP am Anfang macht. Die Leute, die eigentlich so NLP-Kurse mitmachen, das wollte ich dann eigentlich zum Schluss noch ein bisschen sagen, kann ich aber jetzt schon vorwegnehmen sind eigentlich dann geht dann meistens in der äh, Trainerlaufbahn. Das heißt, die versuchen dann eigentlich äh, später dann Leute äh, zu beeinflussen zu einem positiven Erge Ergebnis oder gewisse Probleme zu lösen. NLP hat auch Werkzeuge aus anderen Bereichen, wo dann irgendwelche Phobien gelöst werden können oder sowas. Und das habe ich bei, äh, bei, bei meinem Kurs auch gelernt. Nur für mich ist das Thema zu heiß, weil einfach dafür gibt es ausgebildete Fachkräfte, die sowas lernen und die sollten das dann auch machen. Weil man kann viel falsch machen bei so Sachen. Und man muss dann auch das Feingefühl dazu, dazu haben. Und ich sage einfach nur, NLP ist für mich ein guter Werkzeugkasten, wo man gewisse Sachen in, der, in meiner Umwelt erklären kann, wo ich vorher gedacht habe, das ist einfach so. Und zum Schluss habe ich jetzt halt einfach mein NLP. Ah, das ist das Muster oder das ist Muster. Lustig ist zum Beispiel dann auch, wenn, wenn du dann auf einmal deinen Vorgesetzten siehst und dann siehst, wie er dich kopiert. Das ist das, was ich dann kurz später äh, an, anreiß. Einfach um zu sagen, aha, er versucht dann Sympathie zu gewinnen. Und dann später ein Pacing und Leading, was, was ich dann auch noch erkläre, dann auch irgendwann später vielleicht in die Führungsrolle zu, zu kommen und einfach auch dich zu beeinflussen. Deswegen, du hast schon recht. NLP ist ein zweischneidiges Schwert und Manche Leute sagen wunderbar, ist wunderbar, äh, super. Andere tun halt äh, äh, das unter anderem Namen verkaufen. Es wird nie, fast nichts neu erfunden. Es hat alles einen neuen Namen oder wird teil, te teilweise äh, etwas optimiert, verbessert und dann wird es unter einem neuen Namen verkauft. Können wir später genau halten. So gut visuelle Augenbewegung. Oben rechts, wenn man guckt, visuell erinnert. Oben links. Ist konstruiert. Die Augenbewegung ist immer vom Gegenüber jetzt halt gesehen, nicht von dir selbst. Das heißt, aus der Sicht von dem Betrachter meine ich das jetzt. Halt. So, dann geht es horizontal rechts und horizontal links. Das heißt, entweder nach rechts schauen oder nach links schauen. Das Auditiv, haben wir ja vorhin gehört, das wäre dann eigentlich, man, man, man tut sich was äh, vom Gehör her vorstellen und nach links, man tut sich dann was was versuchen, wie soll man sagen, zu konstruieren. So, unten rechts ist dann der innere Dialog, das heißt man tut mit sich, mit sich selbst verschiedene Überlegungen in sich herangehen und dann selbst selbst äh, mit sich denken, Entscheidungen versuchen zu treffen. Ähm, unten links ist dann die kinästhetische Variante, wo, wo man dann versuchen kann rauszulesen. Das sind jetzt, na klar, nicht alle, wo ich jetzt aufgezählt habe, der, der vorhin aufgepasst hat, mir hatten vorhin fünf. Es fehlen ja noch zwei, und die zwei kann man dann höchstens darüber rausbekommen, indem man sagt, okay, bei olfaktorisch, man schaut auf die Nasenflügel, ob die sich bewegen bei, bei dem Gegenüber, und beim gustatorisch, beim, beim Schmecken, ob, ob ich dann irgendwelche Schluckbewegungen sehe oder... Die Lippen sich dann bewegen oder man sie anfeuchtet. So. so. Für was brauchen wir das? Ich habe jetzt einmal das, Visu das Visuelle versucht aufzubringen. Das heißt, wenn, der, wenn man jemanden analysiert, analysiert, aufgrund mit den Augen. Jetzt gibt es ja die zweite Möglichkeit: man tut versuchen, die Sprache zu analysieren übers Gehör. Übers Gehör wäre dann das Wack-Modell. Das heißt dann visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch wieder. Und hier habe ich dann versucht, euch mal zwei, drei Wörter als Schlüsselwörter, die man dann vielleicht bei jemandem hören kann, wenn er irgendwas erklärt, um zu, zu sehen, aha, was, was am Typ Mensch ist der dann gegenüber überhaupt. Wenn er halt rechts äh, recht auf sagt, okay, ich sehe was, äh, ich schaue mir das an oder da muss man jetzt fokussiert auf, auf was achten, dann ist, er, ist der Typ gegenüber ein sehr stark visueller Typ. Das heißt, wenn ich dann bei meiner Kommunikation mit ihm rede, sollte ich versuchen, ihm visuell das irgendwie zu beschreiben. Oder gegebenenfalls bei einem Vortrag, wenn ich sowas mache, an die Tafel gehen und an der Tafel das aufzeichnen dann habe ich den visuellen Typ mitbekommen. Bei, bei den, Die Lehrer wissen ja, man sollte ja mindestens die drei Wahrnehmungsformen richtig ansprechen. Das heißt, man sollte versuchen, irgendwas visuell zu zeigen und dann noch gleichzeitig über die Sprache gewisse Sachen noch zu unterstreichen. Und die Person das danach nochmal wiederholen lassen, damit es sich richtig anfestigt. So, auditiv. Als Beispiel anhören, hören, klingen oder es, es klingt so, würde dann die Person sagen, beim kinesthetisch wäre es dann anfassen, fühlen, schwer, warm, kalt, wobei es ist halt alles so eine Art Mischung, das heißt, jeder Mensch mit seinem Sprachgebrauch wird ja auch verschiedene andere Begriffe noch mit benutzen, das heißt man muss dann wirklich das richtig üben und schauen, wie es ist, dass man ist eine, Unbedingt immer 100% nur das eine, sondern jeder Mensch ist das eine Art Mischform. Und darauf sollte man dann achten. So. olfatorischen Typen, die sagen dann halt, du, es duftet, es stinkt, es riecht. Sehr häufig. Bei gustatorische es heißt dann Essen scharf, sauer. Aber das ist auch bei einer Beschreibung, wenn die Worte klar auch gesagt. Das ist immer dann eine Abwägungssache. So. so, jetzt die Information aus dem Visuellen, was wir vorhin gesprochen haben, das heißt die Augenbewegung, was die Flügel machen oder sowas, plus die Analyse von der Sprache. Und dann äh, hilft eigentlich demjenigen, das NLP anwendet, ähm, die Entscheidung, wie tue ich richtig mit dem anderen gegenüber kommunizieren, worauf kann ich drüber, wie kann ich den äh, am besten ansprechen, sodass dass er mich gut versteht und dass ich dann auch die Sympathie besser aufbauen kann. Weil wenn ich komplett an dem Wahrnehmungskanal von dem anderen vorbei rede, dann gibt es, na klar, Konflikte, sind dann schon teilweise etwas vorprogrammiert, weil der andere nur die Hälfte von den Informationen überhaupt aufnimmt. Das ist ja das Problem bei, bei den Leuten, wenn, wenn man miteinander telefoniert und man versucht mit einem visuellen Typen zu telefonieren, äh, der hört ja nur das Auditive, man spricht ja nur über die Sprache. Das heißt, das hat seinen Beinigungskanal, wo er eigentlich besonders stark ausgeprägt hat, wird ja nicht richtig angesprochen. Für so Leute wäre eigentlich wieder ein Bildtelefon, nicht schlecht. Wenn man dann aber bei ihm gegenüber sitzt, dann kommen die Informationen viel mehr rüber. So, gut, ein Werkzeug vom NLP ist das Pacing und das Leading beim Pacing. Das heißt, Pacing das Spiegeln von Gesten, Sprachen wird als Pacing bezeichnet. So. Das benutzt man sehr gern, um Sympathie zu erzeugen oder um dann später den anderen zu beeinflussen. So. Am besten ist es, wenn ihr mal jemanden beobachtet oder sowas oder eine Gruppe beobachtet und irgendeiner vorne sitzt. Irgendwann schaut ihr mal in die Reihe von einer Gruppe und dann seht ihr zum Beispiel, dass alle die die Beine übereinander geschlagen haben. Es ist einfach, der Mensch spiegelt den, den Gegenüber irgendwann mal, wenn, wenn eine gewisse Sympathie äh, da ist. Man muss aber aber auch sagen, da gibt es auch wieder Abstriche, na klar, wenn jemand wenn jemand kalt ist, kann er dann gleich schön die Arme zusammen machen, um seinen Körper zu wärmen. Es kann aber auch gleichzeitig als Bedeutung haben, hm, das, was du sagst, ist mir total egal. Das heißt, das sind immer so feine Nuancen, wo man dann machen, äh, schauen muss. Aber das Pacing und Lieben kann dann dazu genommen werden, wenn man zum Beispiel dann im Doppelgespräch ist und der Gegenüber komplett verschlossen ist und auch bewusst sich hinsetzt, so ganz locker die Arme überschränkt und sagt, hm, das was du mir sagst, das ist mir total egal. Dann tut man erstmal erst mal pacen, das heißt, ich kopiere den Gegenüber, ich setze mich quasi genauso hin wie er, mache das eine Zeit lang, rede mit ihm ganz normal weiter und irgendwann tue ich einfach meine Körperhaltung ändern. Der, der Gegenüber macht dann ganz unbewusst macht das gleichen. das, das ist dann nämlich das Lieden. Das heißt, wenn der Rapport stark genug ist, kann man in Führung gehen. Das heißt, man kann den anderen so weit beeinflussen, dass er dann, wenn es nicht so starker Widerstand ist, da ist, zur gleichen Körperbewegung äh, hinreisen lässt. Das heißt, der tut dann auch sich öffnen und dadurch, wenn er eine öffne, offenere Haltung hat, kann man dann auch viel einfacher mit ihm kommunizieren. Und die, die Möglichkeit ist dann auch da, die Information, dass, dass sie zum richtig Durchdrängen ist, viel besser, als wenn er verschränkt hat. Weil jemand, der die Arme verschränkt hat, in der Diskussion oder sonst irgendwas, der blockt ja fast alles immer ab. Das ist ja eine, eine innere Haltung. Wenn man aber dann die Körper, einfach die Körperspannung anders da ist, dann ist es viel leichter. Man sieht es auch zum Beispiel mit Leuten, die die ganze Zeit mit, mit äh, gesenkten durch, irgendwie durchgehen, die sehen alles viel negativer. Da, da gibt es auch mal eine Studie da, da, darüber, da haben sie dann einfach Leuten eine Halskraus angegeben angege äh, und da sind sie ja dann gezwungen, den Kopf hochzuhalten und die Leute waren dann haben das nicht so negativ dann gewisse Sachen gesehen. Das ist einfach auch eine Sache, deswegen sagt man auch meistens beim Sport, beim Sport, wenn man was macht, nach vorne schauen, ist dann besser als wenn man die ganze Zeit nur nach unten schaut, weil dann das, äh, viele Sachen leichter fallen. Und so ist das äh, Pacing und Leading auch zum Beispiel ein Werkzeug beim NLP, wo man dann sagt, okay, ich äh, versuche den anderen zu beeinflussen. Und das Pacing und Leading kann ich na klar auch schön machen mit der Sprache. Wenn ich, bei einer, äh, wenn ich dann äh, den, den Gegenüber die Sprache analysiert habe und weiß, aha, so und so sieht es aus, kann ich zum Beispiel den, äh, den Dialekt versuchen zu kopieren, um einfach nochmal Sympathie zu erzeugen oder auch eher an mein Ziel zu kommen. Klar. Es sieht so aus, wenn man das äh, nicht, nicht trainiert hat oder sowas, dann fällt es dem gegenüber gleich auf und er denkt dann was macht denn der Spinner so. Und äh, ist, man muss auch dazu sagen, kopieren bedeutet nicht eins zu eins. Das heißt, sobald sich einer hinten kratzt, dass ich das auch gleich in der, in, in der, so mache, sondern es das heißt auch, ich kann es auch äh, ein bisschen abgewandelt machen oder ganz, nur in ganz leichte Schritten machen. Recht oft sieht man das auch, wenn man, wenn man wenn ihr mit States sind oder sowas und die Sympathie ist äh, sehr stark. Dann greifen eigentlich beide gleichzeitig zum Getränkeglas. Das heißt, das ist, der eine hat Durst, der andere tut dann vollautomatisch auch hingreifen, obwohl er vielleicht nicht mal Durst hat. Einfach nur, weil die Sympathie dann da ist. So. Ankern. Ähm, Ankern ist ein, äh, auch ein sehr wichtiges äh, Thema bei, oder Modell beim NLP. Ähm, Ankern ist das bewusste Verbinden bestimmter Reize mit bestimmten Reaktionen. Ein Anker wird gerne genommen, um Personen wieder leichter ins Trost zu setzen. So, das muss, man jetzt, muss ich jetzt ein bisschen erklären. Ankern kann man vielleicht sagen, sieht so aus, man kann bei Menschen verschiedene Sachen ankern. Man kann einmal über die Sprache was ankern, das heißt über ein Schlüsselwort, aber man kann es auch mit einer Berührung ankern. Ein Beispiel, was gerne in der MP-Ausbildung genommen ist, Boris Becker hat zum Beispiel auch einen sehr starken Anker. Das heißt, jeder kennt wahrscheinlich, wenn er Boris Becker gewonnen hat, gibt es eine Bäckerfaust. Das heißt, er tut eigentlich, über die Geste hat er sich ein Glücksgefühl geankert. Das heißt, immer wenn er die Bewegung macht, ist eigentlich oh. sein Körper gut drauf. So, jetzt kann, wenn, wenn, er die dann, wenn er dann weiß, ihm ist es vielleicht mal schlecht, muss er gerade die gleiche Geste machen und der Körper tut dann die gleiche Endorphine wieder ausschütten. So, das muss man sagen, das geht in einer Kleine nicht dauerhaft. Das heißt, das, das tut sich dann auch irgendwann abschwächen. Beim NLP äh, Ausbildung haben wir es dann auch gelernt, wie man Leute auf eine Berührung an ankraten. Da hat man dann angesprochen, was für, für den Gegenüber in Ordnung ist, hat ihn in gute Stimmung gebracht und hat dann einfach, indem man entweder auf der, Unke, äh, auf der Schulter leicht Druck aufgemacht hat, oder irgendein besonderes Wort gesagt hat, die Person geankert. Und es hat dann auch wirklich hat dann auch gezeigt, dass das funktioniert. Man dann halt muss man, muss man sich dann ein paar Stunden mit beschäftigen. Und solche Anker werden dann auch gern benommen, genommen bei der Hyp Hypnose. Das heißt, wenn die Person erstmal in Hypnose versetzt wurde, ist das, ist, da gibt es Unterschiede, manche gehen leicht in Hypnose, manche etwas schwerer. Wenn man dann das, die Person in die Hypnose gesetzt hat, setzt man dann auch noch einen Anker damit man über den Anker die Person später, wenn man wieder mal eine hypnose mit der Person macht, viel leichter wieder dann in die Trance reinführen kann. Das heißt, eine, eine Person, die schon mal hypnotisiert war, die kann man dann auch viel leichter wieder hypnotisieren. So. so, das war jetzt ein kurzer Ausblick über NLP. Jetzt hätte ich gesagt, wenn noch jemand Fragen hat oder sowas, könnte ich noch ein paar Sachen erklären. Ansonsten beim NLP gibt es in Deutschland gibt's so zwei das ist konkurrierende Studiengänge. Das eine sieht so aus, das ist vom, äh, vom, vom Bendler, der hat NLP da jetzt freigegeben. Eigentlich die Jünger, die bei ihm gelernt haben, haben äh, geben ihre Zertifikate aus und dann gibt es na klar in Deutschland auch, äh, ich glaube, es ist ein extra Verein, wo sie eingetragen haben und äh, die haben ihre eigene. Das heißt, wenn man, wenn man beim einen den äh, Basic-Kurs macht, kann man nicht einfach rüberwechseln zum anderen, weil die in Deutschland sagen, halt okay, wir haben Schema F, das und das muss gebracht werden, bei uns sind mehr Stunden von Nöte, wir haben die qualifiziertere, bessere Ausbildung. Das ist alles immer eine Frage von, von der Sicht. Und je nachdem, in welchem, was man sich entscheidet hat, kann man dann auch aufbauen. Meistens sieht es so aus, dass man dann beim NLP erstmal mit dem Practitioner anfängt. Das ist eigentlich so die ba die, die, der Basic-Kurs. Wenn man dann äh, den Practitioner gemacht hat, dann geht es eigentlich Richtung Master. Und wenn man dann den, den Master hinter sich gemacht hat, beim Master lernt man dann auch schon äh, Leute selbst auszubilden. Und dann gibt es eigentlich noch, noch ich weiß nicht, noch einen weiteren Kurs, oder ich glaube Trainer oder sowas. Und das ist dann eigentlich die Ausbildung, um Leute zu coachen. Und das sind eigentlich, meistens machen dann halt wirklich die Leute, wo dann später in, in den Coaching-Bereich möchten, die, die Fortbildung in der Richtung. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich und schönen Abend.